Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Hörspiel wieder mit dabei seid. Heute gibt's nichts Neues, sondern heute gibt's die ganzen Telefonate aus der vergangenen Woche, nur eben ohne meine Einsprecher dazwischen. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung mit unserem Hörspiel Kakerlakenparty. Hallo, schönen guten Tag. Lili Schul spricht am Apparat Spreche ich mit äh, Lori Oris?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 250 Euro. Das Geld bekommen Sie auf Ihrem Handelskonto und danach haben wir Möglichkeit, Positionen zu öffnen und damit Geld zu verdienen. Haben Sie mir das verstanden? Okay, das habe ich Ihnen gesagt, vier oder fünfmal. Okay, jetzt sagen Sie mir bitte, welche Zahlen. Methode benutzen Sie? Haben Sie PayPal-Konto, Online-Banking oder Kreditkarte? Mhm, also wo ich. mit welchem äh, was haben Sie? Das PayPal benutzen haben. Sie? Ja ja. PayPal-Konto. Mhm. Also das also mit welchem Weg möchten Sie Konto zu aktivieren? Ja, das ist mir egal. Was ist denn da besser? Besser ist, wenn Sie benutzen PayPal-Konto. Ja, warum? Weil PayPal ist die sicherste Einzahlungsmöglichkeit so. und Sie müssen jederzeit Zahlungspolieren auch. Ja? Okay, aber was macht Dann PayPal? Nämlich, jetzt ja, ja. Sie gleichzeitig, schauen Sie bitte, wenn Sie das Geld zum Beispiel mit dem PayPal-Konto aktivieren. Sie bekommen das Geld schriftlich aus Ihrem Handelskonto ungefähr nach zwei Minuten. Also diese 250 Euro wird abgebucht von Ihrem PayPal-Konto und schriftlich bekommen Sie das aus Ihrem Handelskonto. Haben Sie es verstanden? Mit dem online banking ja, mit dem Online-Baking, normalerweise die normale Überweisung dauert zwei oder drei Arbeitstag, ja und mit dem PayPal verlieren ja verlieren gar keine Zeit ja deswegen das Beste ist es wenn Sie von dem PayPal Aha. also jetzt entscheiden Sie haben Sie PayPal Konto Online Banking oder Visa Mastercard ja also.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 ja sozusagen also weil sind sie neues bei uns deswegen bekommen sie also willkommensbonus haben sie es ja. verstanden okay ja. perfekt okay jetzt haben sie Möglichkeit auf ihrem PayPal Konto einzuloggen was ist mit dem PayPal Konto also einzuloggen loggen sie sich auf ihrem PayPal Konto ein ja da hat man ja dann auch den Käuferschutz ne Bitte? Den Paypal Käuferschutz. Also haben Sie Paypal Konto, ja? Vielleicht ja. haben Sie die Applikation im Handy oder haben Sie das alles installiert im Laptop oder im Tablet? Ja, das ist also der Normalerweise, womit arbeiten Sie? Normalerweise. Wie meinen Sie das wirklich? Mit dem Handy, mit dem Handy oder mit dem Tablet, mit Laptop oh, oder mit dem Rechner? Nee. nee, da gar nichts davon.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 Ja, geht so. Besser ist nicht okay. so unbedingt. Eher so, weiß ich nicht, anders schlecht jetzt. Okay, jetzt, jetzt überprüfen, Sie Sie bitte, überprüfen Sie bitte äh, Ihre Posteingang. Okay. Sie sind sehr leise jetzt? Also. Jetzt ist es besser? Jetzt ist es wieder besser. Okay. Jetzt.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 Knuspring. Knus, knusprig. Knusprig. Knusprig. Ne, Knusprig, Knusprig. Knusprig, Knusprig. Ne, war wieder falsch. Knusprig, Knusprig. Okay, es ist äh, sehr schwierig für mich, wirklich, sage oh, okay. Knusprig, Knusprig. Ja. Okay. Knusprig. Ja. Knusprig, aber an meinem Häuschen. Also, also, Ihren Namen bitte, es ist die Lurie Oris Knuspring Knuspring. Knuspring -Knuspring, Knuspring Knuspring Knuspring, aber die nee, Name, also ist es Name oder Nachname? Ne, das ist der Nachname, Knusprich Knusprich. Aber wo ist die Person Gerald Hubschauer? Ja, die Person existiert nicht.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 Käuferschutz? Schutz, nicht Schutz. Äh, Käuferschutz. Schutz, genau. Sie okay. Sitzen. Also, es, das meinen Sie, okay, es ist äh, und kostenlos. Ja? Oder kostenlos. Kostlos. Das habe ich jetzt gerade jetzt, das verstanden. Ja, das habe ich nicht Aha. gehört. Okay? Aha. Also, jetzt.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 Ja. Okay. Und dann äh, auf jeden Fall, also normalerweise, Sie wissen, wie funktioniert PayPal, ja? Und ich nutze es nicht Und oft. Nicht oft. Okay. Nicht so oft. Mhm. Okay. Nicht so oft. Und Weil bei PayPal, da, da, weiß ich nicht, da, da kommt immer so eine Fehlermeldung. Manchmal Fehlermeldung. Geht das einfach ja, das geht einfach nicht. Also, ich habe ja da gedrückt, aber dann sagt er, da geht nicht steht du kaputt? Okay. Nutzen Sie Online-Banking? jetzt dabei Nein. Online-Banking. Nutzen Sie Online-Banking? Ach das mit der mit dem Bezahlen meinen Sie? <lacht> Jawohl, Zahlungsmethode meine ich. Kreditkarte ja. zum Beispiel Visa oder Mastercard, Online-Banking ja. oder ja. PayPal. Verstehe ich. Also das habe ich verstanden. Sie müssen PayPal, -Punkern. aber haben mhm. Sie Online Banking? Ja. Okay, perfekt. Ja. ja. Okay, aber die Nachrichten haben Sie nicht bekommen mhm. über E-Mail, ja? Deswegen mhm. brauche ich die äh, WhatsApp Nummer. Die WhatsApp Nummer? Mhm. Ich kann Ihnen das alles.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 L.L.W.Ludwig. l.w. Ludwig. Punkt. Nein, nein, nein, nein, nein, nein. Nein. Nein. nein. nein. Haben nein. Sie ja mal gesagt? Löschen Sie bitte das alles. Ja, löschen Sie bitte das. ja. L.W.Ludwig, also, also, also, also, das. Ja. Alles weg ja. ja alles weg. Ja. Okay. L. W Ludwig. Moment. L.W.Ludwig. Ludwig. Ludwig mit G oder mit CH? Ludwig oder Ludwig? <lacht>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 Also zwei dann so ein X und L, ja? Zweimal L. L Punkt mhm. Und also noch ein L, also insgesamt drei L. Okay. Herr Knuspring, Knuspring. Nee, knusprig, knusprig. knusprig. Knuspring, knusprig. Nee, knusprig, knusprig. Wie knusprig, knusprig, knäuschen. Knappert da mal ein Hals so. Wie aus dem Märchen da bei der Gelände.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 Ja, deswegen Sie, äh, ja. ich habe Ihre Daten bekommen ja. und bei uns es funktioniert nicht, was Sie jetzt gesagt haben. Ja? Warum funktioniert das nicht? Und was, was denken Sie? Ich sitze jetzt hier in meinem ja. Büro ja. und mit dem 250 Euro ich mache ja. eine Kriminelle in Deutschland. Was denken ja. Sie? Ja, genau so es wie das ist, ich. Es ist unmöglich das, denke und unmöglich. Nee. Knusprich, knusprich. unmöglich. ist das ja nicht. Das okay, wünsche eine weißt du einen schönen Tag noch. Ja, Ciao. das wünsche ich dir nicht so. Ja. Ja, hallo, schönen guten Tag. Mhm. Homosexuell, ähm, guter Stinkerzähn. Mhm. Ja. Ist auch jetzt nicht so geiler Name. Nicht, ne? Aber du warst gerade auf Sendung. Ja.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 Hm. Nee, den hab ich gerade nicht angerufen. Nee, aber da warst du gerade zu hören. Nee, ich also, hatte gerade Pause schon tatsächlich, ich hab. Paar, ein paar ich Minuten hab... schon her, ja, kann sein. Dadurch, dass ich ja immer telefoniere, stoppt das Stream, dann ich Hab, hab, hab ich geredet oder hast du mich im Hintergrund gehört? Nee, du hast auch geredet. Nee, das kann nicht sein, weil, äh, du bist doch ein guter Schnecke, oder? Ja, auch, ja. Hm. Ja, ja, nee, ähm... ich hab, das letzte, wo ich gesprochen habe mit einem offensichtlichen Fake und allgemein, war gut, das Dann habe ich noch eine Klientin gehabt und danach mhm. habe ich Pause. Hm, keine Ahnung. Vielleicht verwechsle okay. ich auch. Okay. Aber hat jemand denn so eine geile Stimme wie ich noch, oder? Ja, natürlich genauso anders. Und Leitung genauso beschissen wie bei dir. Echt yes? jetzt? Ja, ja, heute, also das ist heute bei uns wirklich schlimm. Wir haben übelst schlechte Verbindungen. Äh, schlechte Verbindungen, also wirklich. Ja, aber das haben mehrere heute. Also, welchem Land rufst du an? Türkei oder Albanien? Ähm.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 Nee, warum? Wir sind doch ein legitimes Unternehmen. Naja, das, äh, das Geld in der Versenkung... <lacht> nein, warum? Warum? Der ist doch bei 99% so... Weil ich würde nicht, würd nicht, würd nicht sagen bei 99%, aber so 98,9% so ungefähr. Ja, das kommt das leider hin. Spaß, nein, wirklich. Ähm, ich möchte dir nicht zu viel darüber erzählen, ja, weil du weißt ganz genau so, dass hm. ich dir nicht darüber äh, irgendwas sagen kann und...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 ich habe halt schon ein bisschen Ahnung und dies, das und ich kann halt nicht sehr viel erzählen ohne mich, weil, weil die Anrufe werden auch kontrolliert, weißt du? Und wenn ich dir irgendeinen Satz sage, der ähm, überflüssig war, den du nicht hören solltest, könnte ich dann einfach mal gefreut werden und darauf war ich halt, wie du wahrscheinlich verstehen kannst, kann das. Das ist nachvollziehbar, ja. Genau. Und ja. So. Hm. Es tut mir leid, dass so ihr Leute denkt, so dass...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 Ich bin deutschsprechender Russe oder Pole oder Armenier oder Türke oder Inder oder was auch immer, ja? Mhm. So, dann wird er zum ein Bewerbungsgespräch eingeladen und jemand muss es absegnen, dass er anfängt dort zu arbeiten, oder nicht? Wie, ja, schlecht, ist schon wie, schlecht muss dann, wie schlecht muss dann sein Vorgesetzter sein, dass er genau ihn einstellt? Ja, das verstehe so, ich aber nicht. In <lacht> das ist halt wirklich...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 Aber so. er ist halt noch in den Anfangszonen, er äh, fällt schon einen Akzent vor, wo man einfach hört, dass halt er nicht ist und bla bla bla, alles und drum dran, ja. Und Ach, das ja. ist dann vielleicht ähm, der Telefonveräppler, der hat Flughafen. Nee, der, der hat der direkt seinen YouTube-Kanal genannt. Also i so. Name X. Ja, I Name X. So hat er es gesagt. Das sagt hat nicht. Er hat er hat auch gemeint, er hat irgendwie nur ein paar, ein paar ich glaub paar Abonnenten, ich glaube so 80 oder 90, hatte der gesagt. Ja, gut, das wächst ja auf YouTube relativ schnell. Ja, na klar. Es kommt Was? auch an, wem an die Leitung kriegt. Zum Beispiel, ich habe letztens ähm, mit, ähm, mit meinem Kollegen hier, der auch mit mir zusammenarbeitet, äh, wir haben letztens bei Icelex reingehört und er hat mhm. äh, mit äh, zwei Mädels äh, telefoniert und das ist halt schon unterhaltsam, also wirklich, ich bin ehrlich, das ist schon unterhaltsam. Das hat leider noch nicht diese Reichweite, die es verdient hat tatsächlich. Ja, ich meine, Callcenter-Fan macht ja nicht mehr so viel und weiß ja, ich nicht der Telefonveräppler, die... der Telefon der, mhm. der macht ja nicht genau das, der macht allgemein alles so. Aber man müsste genau auf dieses, äh, auf das, den Augenmerk legen, ja, weil genau hier verlieren die Leute übelst also Unmengen an Geld, ja. Das stimmt. Also also genau in der in der, in der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 Also, ja, Die Menschen sind allgemein nicht. alle ein bisschen komisch in letzter Zeit. Ich meine, seitdem Corona hier unterwegs ist, sind ja alle sowieso irgendwie... Aber, aber das läuft ja erst nicht seit Corona. Weißt du, das läuft ja erst nicht seitdem Corona da ist. Nee, das Sondern stimmt. Gibt ja schon etliche Jahre. Ja. So. Das stimmt Und immer. So, ähm, allgemein diese Werbung. Ich hab ja selber, ähm, ich bin ja selber in dieser Branche unterwegs ähm, und helfe Leuten quasi ähm, bei unseren Accounts, Wie ich das.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 Und bei Banküberweisungen wollen sie dann äh, Banküberweisungen gehen bei uns ne, Banküberweisungen geht bei uns auch nicht. Weil wir hm. haben keine Bankverbindungen. Wir haben äh, lediglich Einzahlungen über Plattformen oder über Kryptowallet. Hm. Ja, bei den Betrügern ist das ja meistens dass äh, dass die Jetzt habe ich gerade einen Fahren verloren. Moment, gib noch mal nochmal Stich ja, ja, ich weiß, das stich? Nein, nein, nein, ich weiß schon. Bei den Betrügern, bei bei den Betrügern ist es meistens sogar so, dass nur Visa und Mastercard funktionieren.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 Am, App Am Apparat ist der Jan Weiche und ich rufe ihn aus Finanzmarkt an. Aha, Abteilung von Qualitätskontrolle. Ich bin da, um Fragen zu beantworten, und um zu erzählen, wie es eigentlich funktioniert, damit wir zusammen äh, Ihren Handelskonto aktivieren können. Sagen Sie mal bitte, lieber Herr, ob Sie eine Erfahrung haben in diesem Bereich. Das ist ein Handelskonto. Ja, für die eigenes Handelskonto. Haben ja, Sie Erfahrung in diesem Bereich? Du bitte? Ja, was denn für ein Handelskonto? Äh, also den An Anfang habe ich gar nicht gehört. Also ja, was denn für ein hatte... Handelskonto zum 50 Also das rein. ist ein Handelskonto. Ja, okay, alles klar. Dann erzähle ich Ihnen. Hören Sie mich? Ist alles okay? Bei ja. Verbindung? Aber Sie hören mich, alles klar. Nicht. Äh, Also Sie werden, äh, Sie haben sich im globalen Finanzmarkt angemeldet. Ich habe die Kontaktdaten sowie E-Mail-Adresse, Handynummer, Name, Vorname und natürlich die weitere Information als eine Anfrage gerade bekommen. Ich bin Ihr Kontoberater, Unsere Unternehmen heißt die NCA Investment. Wir sind mehr als fünf Jahre in diesem Bereich, wir sind reguliert, wir arbeiten zusammen mit Waffen und sind natürlich unter FCA Kontrolle. Also eine internationale Unternehmen. Wir bieten unsere Kunden äh, also Zugriff an ein automatisiertes Robosystem allererst an eine Applikation auf ihrem Handy, also äh, womit Sie halt so Online-Transaktionen tätigen können, sehen das Geld, das Sie investiert hätten, Gewinne Verluste und so weiter und so fort. Plus also den Robosystem. Was heißt Robosystem? Also es geht automatisch beim Rechnen, ne? Und da gibt es keine menschlichen Faktor. Genau deswegen funktioniert es natürlich also genauer, richtiger und also schneller. Plus, Sie werden erst Monat zusammen mit einem Professional Personalbroker zusammenarbeiten, ne? Und in diesem Monat äh, garantiert Sie werden das Geld, das Sie investieren hätten, nicht verlieren. Okay? Äh, plus, wenn Sie Zeit und Lust daran haben, wir können natürlich Ihnen also eine Möglichkeit geben, äh, es alles zu lernen. Äh, was heißt lernen? Also Zugriff haben an YouTube Lessons insgesamt zwölf Stunden und an den PDF file und an den Bücher damit Sie also so wie eine kleines Nebenjob job so wie eine kleine Ausbildung, das alles alleine tätigen können. Äh, wie gesagt, äh, die beträgt fängt mit 250, 500 und 1000 Euro an. Sie können mit dieser Summe erst einsteigen. Dafür brauchen Sie eine Visa-Meister- oder eine Girokarte Welche davon haben Sie? Ich, mich würde erstmal interessieren, äh, Sie machen eine Kryptowährung, ja? an der Kryptowährungen, ja, aber Sie brauchen äh, Ihren Handelskonto aktivieren. Ich habe vergessen zu sagen, aber Sie äh, also Sie mit Kryptowährung. ja, Sie möchten mit einer Kryptowährung Ihren Handelskonto aktivieren. Na, haben jetzt Sie die eine Frage, ob Sie mit Kryptowährung handeln? Ja klar, ja, ja klar. Ja und natürlich mit der Kryptowährungen Kryptowährung Kryptowährung Kryptowährung in mit der BaFin gemacht haben. Es, es ist ein kleines Verbindungsproblem. Ich äh, höre nur ja, noch die Hälfte, was sie sagen. Wie die das mit der BaFin gemacht haben. Kann ich ihn ganz kurz in einer Sekunde nochmal anrufen? Nee, ich bin ja jetzt am Telefon. Ich, will, ich, äh, ich, ich, ich wollte mal sehr gerne meinen Kopfhörer wechseln. Man kann auch sein, dass er so wir müssen ja da bloß das mal die laute Musik im Hintergrund ausmachen, dann hören sie die Leute vielleicht noch besser. Ja, leider, das ist äh, Musik und den Hintergrund ist also der wichtigste Teil von unserem Job. Aber der auf jeden Fall sagen Sie, Teil es ist ja leiser geworden. Definitiv in der falschen Firma, wenn die Musik. Der ja, Musik jetzt ist kein jetzt ist kein Musik, aber ich äh, höre ihn eh gar nicht. Das ist ja nicht mein Problem, wenn Sie mich nicht hören, müssen Sie sich halt meine Ja, jetzt, jetzt höre ich ihn auf. natürlich besser. Jetzt höre ich ihn natürlich besser. Irgendwie komisch, ja. aber ja, so ist es. Erklären Sie mir mal, wie ja. Sie das mit der Baffin gemacht haben. Ja, wir arbeiten zusammen mit Bafin, natürlich. Ja, und wie haben Sie das gemacht? Äh, was meinen Sie? Wir arbeiten Sie sagen, seit seit fünf seit Jahren. In und Sie handeln mit Kryptowährungen. Wie haben Sie das dann mit der BaFin gemacht? Weil die BaFin... Nein, Waffen reguliert alles, alles, was komplett Waffen BaFin äh, kontrolliert alles, was halt gibt ja, in aber nicht China mit Das wissen Sie allen schon, ne? Ja, nein, natürlich. Nee. Aber wenn Sie also ein aktives Handelskonto bei uns bauen würden, ne? die werden natürlich unter Bafin Kontrolle Verstehen Verstehen Sie, das ist nicht falsch, also hundertprozentige Prognose, wir werden Ihnen nicht geben. Ne? Auf jeden Fall kann auch sein, dass Sie dieses Geld also verlieren würden, wenn Sie zum Beispiel also Kryptowährung Bitcoin kaufen ja, aber würden. Ja, ja Unsinn. Ja, genau dafür, Sie werden der zusammen mit einem Personal Personalbroker zusammenarbeiten. Auf jeden Fall, wenn Sie, äh, Sabuel, skeptisch sind, äh, es ist möglich, dass ich Ihnen per E-Mail, also unsere Alilitäsen-Hinschicke. Da können Sie jetzt nachschauen, ne, ja, durchlesen. Aber kann ja mit der sein, wenn Sie Kryptowährungen äh, machen. Wenn, äh, reguliert die Bafin Sie ja nicht. Der Bafin arbeitet doch mit der auch. genau. Nee, also Bafin ist doch ein Unternehmen, der kontrolliert alles im Finanzmarkt. Was macht denn Bafin? den Finanzmarkt, aber nicht den Kryptomarkt. Auf keinen Fall die BaFin hält sich bei Kryptowährungen zu 100 Ja, wir aus. bitten wir bitten unsere Kunden die Möglichkeit, also eine Handelskonto im Finanzmarkt zu haben, ne? Also, wir haben natürlich also gar nicht mit äh, Finanzamt zu tun. Ja, vom Finanzamt habe ich Und auch ja, gesprochen, ich habe von der BaFin geredet. Ja, klar. Also, ja, aber das ist ja falsch, was Sie sagen. Was ist denn falsch? Naja, ja, Sie können gar nicht mit der BaFin zusammenarbeiten, wenn Sie Kryptowährungen anbieten. So, nun machen Sie Ihr Mikrofon aus, weil Sie nicht schlau ah, sind, Augenblick. zu klären oder was? Ja, was denn jetzt? Ich höre Sie nicht mehr. Ja, auf jeden Fall, Sabuel, äh, wenn Sie möchten, wie gesagt, ich kann Ihnen natürlich also äh, unsere alle Lizenzen hinschicken. Sie können ja Ihren Handelskonto aktivieren, dann werden Sie natürlich weitergeleitet an der, <lacht> Entschuldigung, an unserer Finanzabteilung, dann können Sie halt also darüber diskutieren. Ja, okay, aber ihre Lizenz kann ja nur fake sein. Nur bitte? Ja, ich sagte, ihre Lizenz kann ja nur fake sein. Nur noch fake sein. Das ist Ihre Meinung. Auf jeden nee, Fall ist Witz, äh, die BaFin ist ja nicht reguliert. Das ist Wissen, keine Meinung. Ja, ja, selbstverständlich. BaFin kontrolliert nur noch Finanzmarkt, ne? Wir bieten ja, aber unsere nicht den Kryptom Kryptomarkt. Also eine Möglichkeit, lassen Sie mich doch aussprechen. Lieber Herr also, wir bitten unsere Kunden, also eine Möglichkeit, Handelskonto zu bauen. Ne? Also, Handelskonto mit einem also Geld, das sie halt investiert hätten. Dann werden sie also eine Möglichkeit haben, Handeln auch im Kryptomarket. Es ist möglich natürlich in in Aktien, Rohstoffindex und so weiter und so fort. Und das alles ist natürlich also unter, unter kontrolle Ja, das ist ja krass. Das ist das Einzige, was ich Ihnen gesagt hatte. Das ist ja gelogen, was Sie sagen. Brauchen Sie äh, die Lizenzen? Äh, Sie haben ja keine Lizenz bei der BAFIN. Es geht ja gar nicht. Doch, ich, ich kann ich kann Ihnen sehr gerne alles schicken. Ja, Sie dann möchten. schicken Sie irgendwelche Fähigkeiten. kurz Augenblick. Ah, Sie haben Glück gehabt. Also unsere äh, Mitarbeiter von Finanzabteilung sind gerade da. Ich werde Ihnen sehr gerne weiterleiten. Stellen Sie bitte alle Fragen, die Sie haben. Augenblick. Hallo Herr Salomelle, hier ist Marc Keller von Finanzabteilung. Was kann ich für Sie so ein bisschen? Ja, Wir haben ja da keine vernünftigen Mitarbeiter, die echte Geschichten erzählen können. Ihr Kollege hat ja gerade ja nur gelogen, die ganze Zeit. Nein, es ist nur ein Wichtarbeiter, vielleicht kennt nicht alle Sachen. Was kann ich für Sie so ein bisschen? Ja, Sie sagten ja, dass Sie äh, Kryptowährung haben. Und gleichzeitig sagt ja aber der äh, Finanzklopster am Telefon, dass sie äh, bei der Barfin reguliert sind. Das geht ja gar nicht. Äh, Schauen Sie, wie das funktioniert. Ich möchte Sie jetzt gerne erklären, wie das geht. Wenn man ein Handlungskonto öffnet in unserem Portal, weiter bekommt ein Finanzberater, der kann für sich später im Binance zum Beispiel es aktivieren. Dadurch können Sie Kryptowahrungen kaufen und dann an Öl ihr Geld investieren, zum Beispiel an Gold, wie Sie möchten. Und äh, da steht auch schon eine Möglichkeit, wodurch bekommen Sie eine Zahlung Auszahlungsmöglichkeit, wenn Sie das auszahlen möchten. Als also Garantie Sie sind ja auch bekommen nicht. intelligenter. Bitte? Ich sagte, Sie sind auch nicht besonders intelligent. Sie labern den gleichen Rotz wie Ihr Kollege. Alles gelogen, alles Müll. Okay, wenn Sie so, wenn Sie so denken, dann können wir... Dann Nein, ist kein denken, das ist Wissen. Na, ich weiß nicht, was Sie sagen. Vielleicht, Sie haben inzwischen viele Anrufe von Brocken Ja, Sie sind Betrüger. Bekommen, dann, ich sage, Sie sind auch. Und was nee, bekommen sie sind wir? Betrüger, sie sind ein Krimineller, bandenmäßiger und gewalttätig. Nein, nein. Jetzt Betrüger. ich meine, sie sind, sie sind, auch Kriminelle. Und wie, was bekommen wir? Was bekommen wir, dadurch? Na, sie ich meine, auch das Haftbefehl. Okay, sie dann müssen wir das machen. Nein, ah, ah, nein. Nee, schauen sie. sie. Wenn Sie, sie denken, in den ins Gefängnis mit dir. Okay, weg, dann weg mit im Gefängnis. Dem wir haben Platz für Sie. Ja. Oder zusammen, Wo so werden wir es klären. Aber Sie, normalerweise, Sie dürfen Sie, nicht, Sie, Sie nicht mit uns so sprechen, wissen ja? Sie? Also es du klingst so recht. als Verstehen du, Lippenstift, du aufgetragen. Lippenstift aufgetragen, auf eine, auf dein Lidschatten drüber gemalt so. Schauen Sie, ohne Beleidigungen. Bis ja. jetzt habe ich ohne Beleidigungen geredet, aber ah, kann hab ich doch jetzt. Machen. Und dann kommt der Kriminelle gleich so richtig in Fahrt oder was? Nicht mal richtig oh, Deutsch okay. kann er. Dein ja, ist Deutsch das das ist vermüllt, ich, da, Zuerst nicht dein. Sie, das bedeutet auch, dass Sie ohne Kultur mit mir sprechen, deswegen ja, mehr keinen ja. mit Ihnen zu sprechen. Wie ein Fischotter. Äh, Samuel? Ja, so also hat der Kollege jetzt auch Sind die, die kriminelle Betrügerzeit. Wer denn? Wir? Ja. Hat Der andere Klopster am Telefon auch durch, durch den Hörer. Ey, schließ gesprochen. mal alles, der hat es alles. Der hat ja. die ganzen Informationen. Also auch schon ein Ja, mach mal Musik aus. Ja, ja wir sind. Mach mal Musik aus. Alles klar, dann würde ich dich <lacht> schönen Tag noch bleiben. Ja, tschüss, Betrüger. Ciao. Ciao. Tschüss, Betrüger. Wir sehen uns, okay? Ja, sind, sind die voll. Marmelade. Ja, sind Sie? Nochmal? Zwölf? Verrate ich, Betrüger. Oha, oha. Ich bin kein Betrüger, komm schon. Doch, was nicht. Nein ich bin kein Krimineller. Doch du bist ein Krimineller. Nein ich bin nicht Krimineller. Doch du bist Kriminell. Nein bin ich nicht. Doch bist hey, du. Hey ich habe kein Zeit. Ich habe meine Kaffee. Aber du bist Zeit hast du oder Ich habe hier das meine Kappe, Weißt du aber du, du bleibst also dann. Mit du dann mit musst dem, dem. auch eine Kriminelle rauchen gehen. Scheiße. Deswegen wenn du, du willst, dir mal ist einen anständigen anständigen Job. Mach mal was vernünftiges in deinem Leben. Oha, ich bin gerade so motiviert, Dankeschön ja. für die Motivation. Motiviert? Äh, sie sind gerade ja. auch Mut, ja. Ja. ne? Ja, ich, ja. Ich, ich ja. Ja. ja, ja. Sie natürlich ja. reden, ja, ja reden ja. sie, ich ja. gehe ja. jetzt rauf. Ja. Ja. So. Betrüger! Oder du hast doch bloß dein Mikrofon ausgemacht, Lillifee. Und nimm mal die ganze Schminke aus mir, dann versteht man dich vielleicht doch ein bisschen besser. Fakalake, du! Tja, so. an du hast du dein Mikrofon bloß ausgemacht und lässt die Leitung ein bisschen laufen, oder was? ich leg nicht auf, ich warte bis du auflegst, damit du deine Quote versaust. Kleiner Paul Panzer, du. Nun kann man sagen, das Schnitte leg ich mal auf jetzt. Ob ein bisschen langweilig. Sonst lege ich das jetzt einfach an die Seite. Und dann gucken wir mal, wo der Popel rauskommt. Hans-Peter, du. Schläg dich jetzt an der Seite, ja? Ich lass einfach weiterlaufen. Tschüssikowski, kleine Maus. Also, die kleine fand ist ja immer noch am Apparat. Also, ein bisschen schon 15 Minuten am Jammeln. Hm? Dann werden wir mal deinen Arbeitsplatz weiterhin verschwenden, damit du keine Abschlüsse machst in der Zeit, wo wir dich in der Leitung haben. Ist ja ein Vorteil, auch wenn du da deine Quote reinwaschen willst. ich also lass es einfach laufen, Muss du auf jeden Fall auflegen. Und dann ist deine Quote im Arsch, Hans-Peter Kasper. Noch meine kleine Prositienschnitte. leg ich dich mal wohl an die Seite. Mein kleiner Schneckibär, kleine schmucke Schnecke. Hallo? Ja, schönen guten Tag. Mit was spreche ich denn da jetzt? Ja, hallo. Ja, hallo. Habt da extra schön eine halbe Stunde der Leitung mhm. voll geblabert ja? Mhm. Ja. Ja, Sie haben mit meiner Kollegin gesprochen, ja? Mit der Kollegin, ja, mhm. der mit dem Lippenstift und ja. da an Augen so. Mhm. Und nun? Was ja, machen wir jetzt? Das habe ich eine äh, halbe Kohle. Stunde gewartet. Ja, habt ihr habt ja eine halbe Stunde jetzt nichts gesagt. Ja, und ich Warum warten Sie überhaupt? Na, weil ich eure Zeit verplempern will und eure Leitungen auch besetzen. In der Zeit hat ja der Kollege sicherlich nicht gearbeitet. Jede Leitung, die wir verplempern, ist eine gute verplemperte Leitung. Und nun der Pippi Willer nicht mehr. Hat Willer bloß das Mikrofon ausgemacht. Ach, Häschen. Ich werde mich auflegen. Ihr könnt eure Quote selbst kaputt machen. Damit es so richtig schlecht aussieht beim Chef. Ich mach mal Willer so lange auf stumm. Kannst ja nachher noch mal was sagen, Schlampe. Schnecke, willst du noch mal was sagen oder wollen wir jetzt uns jetzt weiter anspeien? Weil eine halbe Stunde hast du ja schon nicht gesagt. Hat sich ja gerade noch mal gemeldet. Okay, nach Schmetterling, sag mal was. Äh, dann mache ich erstmal mal, weil er bei mir auf Pause kannst ja noch mal was rufen, wenn er was sagen willst. Häschen, willst du noch mal was sagen? Haselein, sag mal was. Hm, spricht nicht mit mir. Schnecke, guck mal, ihr habt jetzt hier 33 Minuten, fast 34 Minuten verblimpert. Na ja, ist wenigstens der Leitung belegt, ja. Können da wenigstens schon mal keiner telefonieren. Kannst ja nochmal ein paar andere von euren Klopskrippen vorbeischicken. Kann ja nochmal einer Hallo sagen oder vielleicht mal klingeln oder so. Hallo? Jetzt ist das da dran, das Ding. Ja? Sabuel? Wie ja. geht's? Ja? Warst du kacken oder wo warst du jetzt so lange? Nee, ich war äh, gerade ein bisschen schön. Ja. Hab eine Kippe. Hab ja. ich über Kippen vergessen? Voll. Also, warst du kacken gerade hier? Ja, ist, nee, ich war gerade nicht am Kacken. Nee. Habe ich schon ja. heute. Ist ja schlecht. Und wie war die ah. Konsistenz so? Eher fest oder ein bisschen weicher? Ja, ich habe ja, äh, wie heißt das? Äh, von unserer Finanzabteilung ein Feedback bekommen. Sie haben leider keine Möglichkeit, äh, bei uns investieren. Warum? Schade. Nicht? Wollen die Betrüger nicht unmöglich. jeden haben oder was? Nein, nein, nein. Das, äh, diese Plattform ist für die Leute, für die Menschen. Ne? Und ja, diese Kriterien, die kommen ganz klar, deswegen ist es unmöglich für Sie, Sabuel. Ja, aber das ist aber so ganz ist schön, ja. dass ich da bei euch nicht genommen ja, habe. Ja. Mit, mit, mit, kann ich das schon kann nicht werden. Sie, Sie, Sie hätten doch gerade einen Besprech, oder? Was? Sie hätten doch gerade einen Besprech. Irgendwie. Was hat ich? Besprech? Was ist denn ein Besprech? Ja. Dein Deutsch ist also, immer noch kacke. Hat sich in der halben Stunde nicht verbessert. Na, na, muss man hier. Ja, so ist es. Leider, ich habe viele Kunden, um anzurufen. Ja. Ne? War sehr schlecht. Äh, Sucht ja mal einen anständigen Job. Guck mal, äh, Minuten bist du schon in der Leitung. Wo, Wofür sagen Sie es eigentlich? Sollte ich mal ja? Wofür denkt Sie, äh, dass welche sagen, ja, ich schmeiße was raus? Ich gehe hol mir also eine kleine Ausbildung als Verkäufer und so weiter und so fort oder oder wie? Das wäre ja auf jeden Fall besser, wenn du sowas machst, ja. Ja, auf jeden Fall. Ich wünsche Ihnen schönen Tag noch, ne? Das wünsche ich dir nicht. Bleiben Sie bei auch... mir schon. Bleiben Sie Hauptsache gesund. Ja, das hoffe ich bei dir auf gar keinen Fall. Äh, Die Krankheiten ist ja. nie verkehrt. Alles klar. Wie wie ja. ist Ihre Mutter eigentlich? Ist alles Was? gut bei dir? Was für ein Ding? Mutter. Meine Mutter? Ja. Soll ich dir mal meine Mutter geben? Äh, wenn es möglich ist, klar. Ja, warte, ich reich mal ich weiter. Dachte, ich, ich, ich dachte, sie ist also verstorben von Krebs, aber ja. Guten Tag. Ja, hallo. Schönen guten Tag. Sie sind äh, Mutter von Sabuel? Richtig. Alles klar. Womit sind Sie beschäftigt? Haben Sie heute äh, Day Off? Haben Sie heute frei? Achso, nee, in Arbeit äh, fängt doch am 18 Uhr an, oder? 18 bis äh, 4 Uhr Nacht. Bin jeden das Bad an. Tschüss. Nee, <lacht> Sie werden Die doch Mutter jetzt auflegen. Sein. Endlich, ja. Ja, nee, legen auch auf. Nein, wir wollen ja deine Zeit auflegen. Machen. Alles klar, dann werde ich, will ich, erklären, werde ich auf meine Minuten Seite. Und dann 40 Minuten für den Mülleimer. Das wird sicher dein Chef da richtig drüber freuen, dass du deine Zeit verplempert hast. Tja, war das echt geil, deine Mutter? Ja, es war meine Mutti. Ist die geil? Sie ist geil, ja. Ich kann sie ja mal fragen. Warte. Ich will mal gucken. Ich soll dich fragen. Äh, Samuel, leider, leider muss ich jetzt an meine Kunden anrufen. Es tut mir sehr leid. Ich wollte mal sehr gerne mit dir weiter telefonieren, aber ciao. Ja, bei laut. Ciao. Jalla. Das war's schon mit unserem Hörspiel Kakerlakenparty. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Wenn dir das Video gefallen hat, dann zeig's doch gern mit einem Daumen nach oben. Wenn du magst, abonniere noch den Kanal, um keine Videos in Zukunft mehr zu verpassen. Am besten gleich mit Klingelglöckchen, denn dann gibt's auch immer eine kleine Information, wenn wir etwas Neues auf dem Kanal haben. Du siehst jetzt hier noch eine Playlist mit einer etwas größeren Auswahl. Auch hier kannst du gerne nochmal vorbeischauen. Ich bedanke mich fürs Reingucken, vielen lieben Dank, dass du mit dabei gewesen bist. Die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.